Was ist die halbe Miete einer Beziehung? Wenn beide Partner ihr Bestes tun, um sich gegenseitig so zu verstehen, wie jeder vom anderen verstanden werden will, dann ist das vielleicht sogar mehr als die halbe Miete für eine gute Beziehung.